Das müsste erst erstmal. Also das ist das mit dem Wasser. Ja, und jetzt? Weiß ich nicht. So mit Kabel. Medikamente aus Japan. Also ich habe das hier gezogen, das ist richtig klein, aber das werden wir schon irgendwie aufgeteilt bekommen. Okay, eins, zwei, drei. Mm. Ah. Das, schmeckt halt, das schmeckt halt auch nicht so normal, aber so Brot mit etwas. Gemüse. Das ist aber auch Brot, Brot und Gewürz. 5 von 10 Brotscheiben. Hm? 4 Ich weiß nicht, wieso ich mag das nicht. Hm? nicht da finde ich schon das dann besser. Maske an. Jetzt fangen wir mal an. So, Das sieht sehr, sehr, sehr nach vegan aus. Nach veganem Fleisch. Was ist das? Oh, das... Riecht nach Kappenstäbchen. Wir müssen das probieren. Wir müssen. Wir werden zwar nicht gezwungen, aber... Riecht nach nicht, aber ich weiß nicht, ich nicht Deswegen haben wir ja auch die Stücke. 3, 2, 1. Ich krieg. Schaf, das ist <lacht> <lacht> Ich glaube, jetzt weiß ich, was das hier ist. Und das süße Ding da, weißt du? Was immer auf Sushi gemacht wird, das Schafe da. Wie hieß das? Wasabi. Wasabi, genau. Ich glaube, das soll Wasabi sein. Ey, Nein. aber geil. Das ist scharf. Du kannst mein Stück haben, Papa. Ich hab. Das musst du probieren. Ich hab's probiert. Schmeckt gut. Habe ich lange nicht mehr sowas gegessen. Schöne Abwechslung. So, du bist wieder dran. Ich hoffe, ich ziehe nicht scharfes. Du hast bis jetzt nur kleine oder scharfe Sachen gezogen. Ja, also ich dann. geb's. Ich mag es nicht. Ich gebe eine 3, 4, 4. Äh. 3 von 4. Äh. von 4? Ah, stimmt, Bewertung. Also ich gebe direkt 10 was ich pflanzen von 10. Ich, ich weiß nicht wieso, also wäre das jetzt nicht so stark, dann mhm. würde ich eine 10 von 10, aber schau mal. Aber schmeckt natürlich gut. Ja. Na ja, gut. Ich würde das klein. Kleines, ja, dann gibt es natürlich auch so, ne? Okay, ich das. Oh, tut, mm. man das, tut man das nicht in Milch oder sowas? Oh, das kann alles sein. Zeig mal her. Nee, ich glaube, das ist einfach nur... Mini-Bottle. Ich glaube, das ist so ein Knisterdenken auch so. Guck mal euch mal das diese Gesicht hat. Es ist eine Flasche zum Augen. Okay. <lacht> mmh. Schmeckt sogar ganz gut. Es ist. Es ist.. Er hat mal gespackt, wie man ihn noch nicht erlebt hat. Ja, also, achso, also, das nicht. kriegt eine 8 von 10. So, also, noch kann ich was sehen. Was, was gibst du denn? Ach genau, äh, hm. der Erfbüro. 15 von 20, ja, da. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> wieder was, ach mein Gott. Ich glaube, dafür gibt es sogar zwei Stück. Hupala, <lacht> mal wieder was Kleines. Äh, kann ich das andere Schießt Dafür fein. das andere nehmen? Sonst lass das für andere Leute, die das vielleicht noch probieren wollen. Okay, mal gucken, wie groß das ist. Mal gucken, ob das überhaupt wow, schmeckt. Vielleicht ist es ja Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es eben richtig schmeckt. Oh, doch, doch, doch. Ah, das ist nur ein Ding. Nur ein Ding. Schäfer, <lacht> du bezahlst dafür keine Ahnung, wie viel Euro. Du bezahlst 20 Euro für, so, für sowas. Denkst, wow, das ist... Du hast das jetzt so. auch hochgemacht? Ja. Dann. Okay, was, warte, warte. Du stehst hier. Hi. 3, 2, 1. Mh, was wollen? Jetzt würde man so eine Reinigungstablette nehmen. Ich weiß nicht, warum das war. Ich glaube, da war ich fünf. Ich wollte da was trinken, das war Sommer. Meine Mutter und also Mama, Papa und ich, wir waren halt auf dem Balkon und haben uns gesund Und ich hatte Durst. Ich bin jetzt gestern ins, äh, ins Abstellerraum gegangen und habe da irgendein Spielmittel getrunken. Mama und ich sind ein paar Minuten später äh, zu einem Arzt gefahren. Ich mach das nie wieder. Hm. Oh, deswegen mal gucken, was auf der Packung steht. Hm. Also Wenn wir mal das hier außen vor lassen, hatte ich nur kleine und scharfe Sachen. Also auf jeden Fall, das kriegt eine. Zwei von zehn. Hat nicht so gut geschmeckt. Nee, ne? Also nicht glaube, eklig, aber kann man halt nicht haben. Ja, zwei von zehn von Käse. Ach so, jetzt bin ich. So, jetzt machst du mal hier schön. Mischen. Wir haben gerade, sag mal die Verpackung. Wir hat gerade so ein Käse-Ding gezogen. Das die Verpackung ist echt geil. Ja. Und das Ding schmeckt, also es ist scharf. Ja. Schmeckt so kartoffelmäßig und Konsistenz ist perfekt. Mehr habt ihr nicht verpasst? Ah, ich guck mal, ich ist auch noch sowas mit einer Katze. Ja. Aber jetzt bin ich wieder so. Ah, Ich ist auch noch sowas mit einer Katze. Wir haben jetzt mal eine Katze hier. Ja. Okay. Was soll das sein? Oh, geil. Ein kleiner Kuchen. Aber den müssen wir auch zerteilen. Ja, klar. Ja. Weil bei Käse hatten wir drin, da gab es zwei, aber es hat wirklich nicht so gut geschnitten. Deswegen gab es wahrscheinlich auch zwei von denen. Wollen die loswerden? <lacht> das waren nicht das genau. die zwei letzten. Genau. Diese packen wir nochmal rein. Das ist hart. Mmh, naja, es geht. Mmh, ein bisschen Keksmäßig. Oh mein Gott. Oha, riecht das! Geil! Das riecht ein bisschen wie Glückskekse, die man immer auf dem Restaurant als Kind mitbekommen hat oder auch so am Ende. Ja. Aber halt noch nochmal Schokolade, Cookies. Ja. Ich behalte mal ein Stückchen. Ich das größere Stückchen. Dann kannst du gleich das nehmen. 20 von 10. Ja. Geil. So, jetzt bin ich wieder dran. Ja. ja. Boah, wie lustig sieht das aus. Peter gibt es das zu sehen. Ich Was hast du? Ich hab Hello Kitty. Hello. Kitty. Krass, die gibt es ja auch noch, ne, die Alte. Guckt euch also, das mal an. Es ist einfach so, so süß. Ich hab e Es tut irgendwie weh, das kaputt zu machen. Ja. Das ist wie bei diesen einen Kinderüberraschungen, da wo in ein, auf einer Seite Schokolade ist und auf der anderen Seite ist ein Spielzeug. Wow, was ist das? Ist das Schokolade? Ist das Gummi? Ist das? Das ist, Sch das ist einfach Schoko Schokolade. Aber ich will das einfach mal. Hm. Fühl mal, mal. Eins, zwei, drei. Das ist halt eigentlich normale Schokolade. Findest du? Aber irgendwas ist da anders. Irgendwas, ja, irgendwas ist anders. Schmeckt nach. Es ah, ist einfach weiße Schokolade. Okay. Naja, also was, würd, was würdest du denn davon geben, dafür geben? Also ich glaube.. eine da, ja. Weil das mhm. halt einfach Schokolade. Schokolade mag ich sowieso nicht so. Ich habe wirklich. Ich glaube so. Ich, ich habe gedacht, es wäre Gelö oder sowas, oder? Sieben von zehn Okay, Das war schon. Ja. So, hier ist mein einhorn. letzten Ding. Okay. <lacht> Oh nein, Ach, ich will das nicht hören. <lacht> Weißcracker. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Welt als Vielleicht schmecken die anders. Ich glaube nicht. Ich glaub schon. Ja. Ich bin sehr schlecht eingestellt gegenüber dem... Ja, das ist Esspapier. Das ist kein... Das ist Esspapier. Das ist Esspapier. <lacht> Vielleicht gibt es da doch noch eine Chance. Boah, die schmecken ja saugut. Wie diese Glückskekse, von denen man nie genug haben kann. Was würdest du diesem Esspapier geben? Also es schmeckt wie Glückskekse, von denen man, wie du schon gesagt hast, nie genug haben kann. Also ich würde doch schon eine 9 von 10 geben. Mmh, ja, ja, die haben noch ein bisschen nach den Glückskeksen geschmeckt, aber halt hauptsächlich nach nichts. Deswegen eine 7. So, jetzt bin ich wieder dran. Ja, jetzt wird Sachen nach oben, ein bisschen schuldereich. Okay. So. Ah. Chicka Wing. Chicken Wings. Chicken Wings. Glaubst du glaub, ernsthaft, da sind Chicken Wings drin? <lacht> sind da Küken drin, ne? Drehen wir um. Erstmal die Packung. Mein Gott. Die Zuschauer wollen auch wissen, was das ist. Also es sollen halt auch solche Kügelchen sein, wie... Das können halt auch solche Kügelchen sein wie bei der ersten. Das Und wir riechen die? Wir riechen nach Hähnchen. Krass nach Hähnchen. Dass ich da nichts riechen kann. Warte! Okay, eins, zwei, drei. Ich bin genau gleich wie die allen. Mhm. Man schmeckt den Huhn raus, aber hauptsächlich diese Maisteile. Mhm. Mag ich nicht. Ich mag diese Maisteile überhaupt. Ich mag nicht. Nicht meins. Also ich mag die russischen. Also Aber ich finde die sind besser als die von heute. Mhm. Weil die sind nicht essen. so doll. Mhm. Kann man essen. Mhm. 10 von 10. 5 von 10 Hühnchen. Ich bin wieder. Ja. Okay, mach auf. Oh. Und was auch immer das sein soll, ich habe es noch nicht gesehen. Wir haben hier, you will enjoy its taste. Was ist heute? Du wirst den Geschmack genießen. Schoko Komm, wir werden ihn genießen. Bisschen Fleischig aus. Oh, das riecht aber... Ich weiß noch in Kroatien dieses äh, der Kakao, den wir hatten, das mit der Lokomotive drauf. Genau danach riecht es. Genau danach. So richtig gute Schokolade. Die einzige. Doch Koffe ich rieche ein an. ganz bisschen. Okay. Drei, zwei, eins. Das ist eine Mischung aus diesen ähm, Teilen, aber halt ohne Hülsen natürlich. Und ohne äh, Mais. Ja. Das ist einfach quasi dieser Stoff, der da drin ist. Und dann noch Schokolade oben drauf. Hast du probiert schon? Geil. Also, die muss ich schon geben, eine Meile. Boah, ich habe jetzt so voll die gute Idee. Und zwar, in der letzten Runde kann jeder zwei losziehen. Ja! Damit wir nicht so viel wegressen müssen, ohne das aufzunehmen. Wäre ja schade. Ich weiß ja. nicht, was das hier ist. Das sind solche Koffeln, die sind, glaube ich, die schon. Ja? Ja, aber sind halt nicht sauer. Können sein. Ah. So. Augen zu. Augen zu. Und so, jetzt spann mal deinen sechsten Sinn. Ganz zwei. Eins. Zwei. So, schnell. Ich freue mich, was das ist. Ich hoffe, es schmeckt. Ich hoffe, ich auch. Wow. Das Ach, ist Schokolade. Ach, weißt du was? Ich glaube, das sind diese einschokoladisierten Rosinen hoffe, ich zumindest, weil wenn ja, dann lecker. Okay, eins, zwei, drei. Ne, wir sind das nicht. Aber, schmeckt. Könnte ein Confact sein. Boah, ist das viel Schokolade auf einmal. Oh, krass. Das ist eine richtige Bombe. Aber irgendwo schmeckt auch was. Mhm, ich Aber. Mag's nicht. Also, magst du das? Nee. Mhm. Also, dem gebe ich eine 8 von 10. Den geben wir. Wie viel gibst du denn? Dem gebe ich eine 10 von 10, dem hier gebe ich, das ist halt ein bisschen langweilig, eine 6 von 10 und dem gebe ich eine 2 von 10. 10. 0 von 10. 2 von 10. Hm? Ganz schön. schlecht war das jetzt. Okay, 1 von 10. Jetzt du kannst du bei deiner 1. 0 von 10 bleiben. Und jetzt kommt das Spannendste, Leute, worauf wir alle gewartet haben. Also, wir zwei. Fliegenkisten. Oh. -Erdbeere. Das ist richtig wie diese Wattepads. Ja. Also, wenn ihr irgendwas Weiches braucht, um Stress abzubauen, kauft ihr einfach Wattepads. Das ist genau das Gleiche. Oh, oh Erdbeerfüllung. Mhm. Ich glaube, es gibt, es gibt da noch so ein anderes und das ist mit Schokolade dann gefüllt. 5, 4, 3, 2, 1. So ein bisschen nach Marshmallow. <lacht> ist das Marshmallow? Ja, du musst, es ist Es ist auf jeden Fall langweilig Mann, ich habe echt was to Besseres erwartet. Es sah so cool aus. Aber wir wurden... So, also wir haben jetzt nicht alles probiert, aber das, was wir gezogen haben, haben wir alles für euch probiert. Also drückt auf das Plus. Ab <lacht> drückt auf das Plus. Auf den, auf den Like, auf den Daumen. Abonniert meinen Kanal, damit ihr andere Videos nicht verpasst. Also tschüss, bis zum nächsten Video und...